Hm. Arik sagt, ah. dass er nur im Nachgespräch mittalkt. Ich weiß nicht, ob es heute ein Nachgespräch gibt, sonst schreibe ich. Ja, super, schreib. Einfach drauf los oder mit dem Thema Porträt schon mal so eine Sammlung von Stichworten gemacht. Was Die Agenda ist ja machen? reichlich bestückt. Danke, Andreas. Also Im Chat von Arik ähm, eine Frage an Herr Dierschoff. Günther, <lacht> genau. Lass uns mal das Porträt und Geld zusammendenken. Lass mir mal den Gedanken dazu entwickeln. Emanuel Levinas sehe ich den, den, das gegenüber ähm, und bin zutiefst, so spricht Levinas zutiefst erschrocken.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 Genau. Geld kann nur Kredit sein. Entschuldigung? Was Levinas da meint, ist ja nicht sinnlich gemeint. Wenn man das sinnliche Komplett wegnimmt, ist es halt den Existenzbezug nicht mehr. Ne? Das ist ja die Kunst, dass man deutlich macht, dass man die Begrenztheit des Sehens, des Wahrnehmens in dem Wahrnehmen dann darstellt. Möchte ich ja jetzt nicht irgendwie ideologisch einweisen. Ich bin kein Illustrator. Ich ah. weiß überhaupt nicht, was meine Bilder sind. Ich suche ja gerade immer Sachen aus, wo ich nicht weiß, was ich da machen. Die Präsenz des äh, äh, Transzendenten. Das um versteht doch keiner. Was ist denn Transzendent? Das ist ein Unterschied. Äh, Verantwortung ist was anderes wie Transzendent. Da kommt mir diese Verantwortung selbst wie eine Art äh, Wahrnehmungsform vor. Dass das Kogito nicht nur Denken ist, sondern dass das, dass das eigentlich ein gleicher Begriff ist wie Wahrnehmen. Wir nehmen ja alle wahr, dass wir denken. Also, das ist eine Unterscheidung zwischen Phänomenon und Numenon. Ne? Die Frage ist nur, ob es auch in dieser intellektuellen Wahrnehmung nominale Wahrnehmung gibt. Du sagst, es ist selbstverständlich, dass wir wahrnehmen, dass wir denken. Und das stimmt, das Spiegel. Ich nehme jetzt wahr, dass ich denke. Nee, nee, nee, ähm, das, das ist schon wieder das nehmen. Nuominale. Also Im deutschen Idealismus über Kant hinaus bis Kant. Alle haben sie versagt. Deswegen gibt es ja den Hegel. <lacht> da bist du immer, immer noch innerhalb eines Subjekts und, und das ist uninteressant. Das Wahrnehmen des Denkens ist nicht nur den Vorgang des Denkens, sondern ist die ganze Dimension des Denkens. Und auch dessen, was ich davon nicht weiß. Sozusagen getrage ich dessen, die ganze Dimension dessen auch mit wahrnehmen. Etwas, was über die ba Aperzeption nach Kant hinausgeht, was nicht äh, in Begriffe gefasst werden kann, was, der Begr was dem Begriff entgeht, äh, äh, in irgendeiner Form möglicherweise durchlässig ist, das ist mir zu nachrangig, dass sich die Philosophen doch bitte bequem mögen, sich aus aus den den sinnlichen äh, Erfahrungen heraus zu denken. Doch auf der Seite, dass es eben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 müssten da schon unterscheiden, wie wir uns in dieser Welt orientieren und das als Kommunikation, also Orientierung, ohne was zu verstehen in dieser Welt. Andererseits wovon Herr Lierschaff spricht und darüber hinaus dieses Transzendentale. Also warum ist es gescheitert? Ich habe ja vorher sehr hart gesprochen. Es ist gescheitert an der Zeit. Die komplette Geistesgeschichte, also schon vorhistorisch können wir anfangen, das ist das Problem mit der Induktion. Wie das auf die Ordnung des Geldes das einwirkt? Die Frage war ja, ist Geld gleich Schuld? Und dann malen sie das an diese Tafel und dann werfen sie das einfach auf den Boden. Das fand ich beim Herrn Lischoff im Video sehr gut. Ähm, wie heißt du? Ähm, ähm, die, die Frage der Philosophen. Also bist du auch Philosoph? In ich bin auch Philosoph. Ja. Ich, ich rede jetzt von einer berechtigten Kritik, die in der Welt ist. Aber wo ist das sinnliche Element der, der Philosophen? Ja, die Sprache. Dass die Sprache einen Rhythmus hat. Sozusagen etwas haben, ist schon verloren. Gleichzeitig einschließt, was es ausschließt. Der muss denn ja ja <lacht> ist das dann Vereinzelung. Ja. Der Künstler weiß ja gleich, dass er eigentlich von vorne her nur mit Scheitern umgeht. Also ich bin ja kein Maler in dem Sinne, ich, ich würde ja eher über die Spurensicherung herangehen wollen. Dass selbst also die Berührung der Person, die ich äh, porträtiere, äh, von Malevich zurück äh, zum, zum Geld zu kommen. Mehrere haben sich dafür gestimmt, dass in der Bildbetrachtung, in dieser äh, Facebook-Seite, dass da das Bild von Eric Hoffmann jetzt oben als Titelbild hingestellt wird. Diese Frau ist ja nicht einfach nur eine glückliche Frau. Jedes Wort ist falsch eigentlich, was man jetzt ja. sagt. Dem anderen gegenüber ist auch dieses, es nie verstehen zu können. Bei wem? Ja, bei Alberto Giacometti. Mhm. solchen Typen. Das Sprache an sich, also Adverbiale und Akkusative. Objekte und so immer eine analytische Situation sind. Nein, Nein. doch, als Wir sprechen hier rein persönlich. Nein. Nein, Sprache kann analytisch sein. Eine Perversion ist eine Ecke, ist, ist eine Ecke in die Ecke gedrängt sein. So wie Kinder lallen und sprechen. Die Musik ein dritter Körper sein kann, um eben äh, sowas wie eine Transzendenzerfahrung machen zu können.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 Diachronie, ne? Das war ja der große, große Punkt, wo dann das ganze Transzendentale dann in der letzten großen Erschöpfung seiner selbst, wo sie gemerkt haben, mit seiner Intention absurd. Synchron, desynchron, keine Ahnung, wie auch immer. so Absolut lächerlich. Sorry, was hast du gesagt? Im Zen-Buddhismus geht's ja jetzt auch nicht um Logik. Sag Gegensatz, ne Diachron zu Synchron, ne? ne? Ja, aber ich meinte jetzt, wie passt jetzt chronologisch dazu? Das wollte ich einfach noch. Ja, der mathematische Ablauf der Zeit. Arte gibt es eine sehr schöne Dokumentation darüber. Also dieses ja. Urding und dieses Zählen, dass man Leute auch das irgendwie polen müsste. Wie gesagt, das ist sehr neu. Aber im Sprachlichen haben wir ja nur ganz andere Dimensionen. Ja. Was ist der, die permanent jetzt? Gibt es überhaupt Zukunft? Es kann eine, mhm. das, ist, das ist sozusagen, da wird es interessanter. Ja. Sind sie alle still. Schweigen ist auch ich kommuniziert. Ist so, so. Als die auf. <lacht> <lacht> ich ja, ich so. Ich die Akrobatik zum Abschluss. Ja, genau. Und statt dem Nonnenkleid habe ich heute mal eine Hose an. Ne? Sonst hätte ja. ich das auch nicht gemacht. Dann hätte man mir unter das Kleid geschaut. Und so habt ihr mir schon im Schritt geschaut, oder nicht? Ich nicht gemacht. Können Könnt ihr lesen? Sollte ja. ich ja eigentlich schicken. The in... Tiefen Portrait. Tiefen. Oder nicht Tiefen. Tiefen Portrait. <lacht> <lacht> Egal. Äh, es ist sehr viel, viel über Sinnlichkeit der Sprache und Kommunikation gesprochen worden. Es so wahnsinnig kompliziert, diese erklärigen Definitionen und was, was ist. Und erst zum ersten Mal ist dann etwas Sinnliches kommt, wo Andreas angefangen hat, über das Porträt zu sprechen. Und wo ich es auch verstanden habe. Weil ich korrigieren konnte, nein, ich könnte es ergänzen, weil ich habe das Bild schon ganz anders wahrgenommen. Und irgendwie hat sich das Bild, in dem ich äh, zugehört habe, hat sich verändert. Oder auch, auch mini wahrnehmung für das Bild hat sich verändert. Das Bild. Ob es wirklich durch das Bild spricht oder ob es nicht wirklich auf die Präposition ankommt. Das heißt, äh, die Sprache im Bild oder die Sprache mit dem Bild. Wir müssen schon etwas versuchen zu finden, wo das Bild antwortet in seiner Sprache. Es ist genauso Sprache. Äh, Wie uns versprechen darüber. Sichtbar, ja. dass also wir ja. äh, von vornherein und äh, sprachliche Wesen sind, weswegen meine Anti-Haltung zur Sprache eigentlich, e eigentlich sozusagen so ein Sympathieding ist. Erst wenn ein Bild so eine Qualität hat, erreicht man das. Aber sie haben, haben aber letztendlich dazu geführt, dass man von einer bestimmten Atmosphäre auch gesprochen hat, die man versucht hat dann in Sprache zu fassen. Also das heißt, diese Sinnlichkeit. Aufhören, weil die Telefonat frei Ja, okay, wir müssen eh aufhören. Ja, wir Was? machen jetzt äh, verabschieden wir uns, machen einen Gong und dann ist gut und herzlichen Dank und wunderbar. Und Tschüss, Tschüss. Aus. Kann man das jetzt ausstellen?